Bitte. Hallo, guten Tag, Georg Steiner. Mm -hmm. Ja, mein Name ist Annette Körner. Ich bin Ihr persönlicher Account Manager. So ich rufe ähm, Sie wegen Ihrer Meldung bei Sekretär. Ja, was für eine Anmeldung? Äh, Sie haben sich zur online fan um das Geld online zu verdienen, registriert. Wann habe ich denn das gemacht? Wie bitte? Online. Äh, wann? Äh, 23. So September. 23. September. Aber das war jetzt einen Monat später haben, das einen Ton, ja? Hallo, meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Video wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir drei Telefonate, wo mal wieder sehr seriöse Menschen an der Leitung sind. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung, mit diesen neuen Telefongesprächen. Ja, aber wir haben, äh, haben schon telefonieren, aber Sie nicht antworten. Aha. Ja, aber so, vielleicht... äh, Sie können jetzt Aktivierungen machen, um online, Geld online zu verdienen. Möchten Sie, oder? Wenn nicht mit so einer kriminellen Firma. So, äh, möchten Sie noch ein, noch ein bisschen Information, richtig? Was für Informationen? Über unsere äh, Plattform, unsere Firma. Möchten Sie? Ja, wie heißt denn Ihre Firma? So, secret Up. Mhm. So, ähm, haben Sie jetzt äh, Zeit? Wofür? Ja, so, äh, ich kann ein bisschen erzählen. Äh, so, äh, sie will arbeiten mit äh, automatischem System. Ja, so, das ist ein Roboter. Uh, der für Sie die Deals automatisch auf und schlüsselt wird. So, aber uh, damit das System so richtig funktioniert, erhalten Sie von uns die fachliche Hilfe. Also mit einem Finanzberater, uh, der seit uh, langer Zeit auf dem Finanzmarkt uh, berufstätigt ist. So, um, diese Person, uh, Finanzberater wird Sie immer beim Handel äh, begleiten, alle automatischen Einstellungen für Sie erstellen und äh, natürlich den Finanzmarkt für Sie analysieren. So, das ist äh, Roboter, das ist äh, automatisches System. Verstehen Sie? Nein. Mm, so, das ist äh, online Handel, So vielleicht mit Euro oder äh, Dollar. So, und sie äh, haben Gewinn. Das ist. Äh, äh also, es ist schon der absolute Kracher, was sich die nette Lady hier so alles zusammenreimt und zusammenstottert. Denn alles, was sie da so erzählt, ist ja eigentlich nichts anderes als irgendein komisches Blabla ohne Hand und Fuß, ohne Inhalt. Hauptsache, sie hat irgendwas Tolles erzählt. Tja. Was sich ja von diesem Roboter erzählt, der existiert einfach nicht. Den Roboter, den sie hier meint, ist der Metatrader 5. Das ist äh, ja ein Programm, um eben seine Trades automa zu automatisieren. Also zumindest, dass wenn Verluste in Aussicht sind, dass das Programm sofort reagiert und ähm, ja eure Handlung auf dem Markt herausnimmt, sodass man eben nicht so viele Verluste macht. Auch bei Profitieren, also wenn man bestimmte, äh, bestimmte Limits nach oben erreicht hat, wo man Gewinne macht, kann das Programm automatisch beenden. Ja, oder eben auch zeitgesteuert traden, also ohne dass man dabei sitzt. Das gibt man halt alles manuell ein. Es ist aber kein Roboter, es ist nichts anderes als eine riesengroße Zeitschaltuhr mit einem Aufpasssystem, wenn ja, die Kurse sich anders entwickeln, als man es vorher angeklickt hat, dann steigt das System halt für euch automatisch aus. Ein richtiger Roboter ist es nicht, eine günstige Intelligenz auch nicht, weil ihr das Programm letztendlich ja eingestellt habt. Aber solchen Leuten traue ich das jetzt hier tatsächlich nicht zu, dass die mit solchen Programmen umgehen können. Ja, Fakt ist aber auf jeden Fall, dass egal, was sie uns jetzt hier für schöne Geschichten erzählt, dass das Geld, was ihr da investiert bei solchen Firmen, das landet bei denen auf dem Privatkonto, vielleicht nicht beim Mitarbeiter, aber beim Chef. Und der kauft sich davon einen schönen Porsche. Aber ihr handelt mit dem Geld definitiv nicht. Wenn man Glück hat, bekommt man hier ein Demokonto, wo einem vorgegaukelt wird, dass man da handelt. Aber mehr ist es denn am Ende auch nicht. Denn eure Kohle ist schon lange weg, sobald ihr die eingezahlt habt. Und, äh, Tja, und dann ist die Leitung von der netten Mitarbeiterin plötzlich ganz komisch. Das, was man hier hört, könnte tatsächlich sein, dass einfach viel zu viele Leute über einfach eine viel zu schlechte Telefonleitung telefonieren und das Datenvolumen, äh, was eben durch die Leitung kann, zum Beispiel eine Leitung, ist einfach an der m zahl an der Grenze. Nun teilt sich das Gespräch auf alle auf und alle Gespräche werden schlechter. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Es ist schon Wahnsinn. Was die da alles äh, veranstalten, also qualitativ ist das hier echt schon grenzwertig. Man versteht die überhaupt nicht mehr, aber es wird gleich wieder ein kleines bisschen besser. Alles machen nur äh, Finanzberater und diese Roboter. Also, sie müssen äh, nur sprechen mit Finanzberater und sehen ihre Geld. Ja, sie mehr sagen, besser. Wie bitte? mehr sagen, da sogar das Telefon, wenn erzählen. So, also, Finanzberater alle diese Systeme, alle diese automatischen Systeme, alle diese äh, Programme erzählen und helfen für Sie. Ja. So, Sie muss nur äh, Aktivierungen machen, Ihr Handelskonto. Dann, Sie haben äh, zwei Anrufe, ja, und äh, eine, das ist äh, Finanzberater und äh, er erzählt alles. Excel. So, ähm, Sie sollten auch verstehen, dass wir ganz äh, dafür interessiert sind, dass Sie so viel wie möglich bei uns verdienen können, äh, weil wir genau nur ein Prozent äh, Provision für Ihre Gewinn bekommen sollten. Na logisch, sind die daran interessiert, dass ich Gewinne mache. Und sie bekommt angeblich nur ein Prozent von dem, was ich da äh, an Gewinne erziele. Also dass das absoluter Quatsch ist, ist glaube ich klar. Normale Broker haben vielleicht so 8%, 7%, manchmal sogar auch zehn Prozent. Das ist ganz normal, die sie euch von eurem Gewinn abziehen, als ähm, ja Gebühr, dass die eben für euch handeln. Oder eben ja als Gebühr für die Plattform, die sie bereitstellen. Das ist ganz normal, mit einem Prozent. Na, frage ich mich, wie man da überleben soll, wenn es hier bei 250 Euro eigentlich nur um Centbeträge geht, die man da höchstens mitmachen kann. Denn 250 Euro sind auf dem Trading- und Handelsmarkt tatsächlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wenn man da richtig Geld verdienen will, muss man schon bereits richtig viel Geld mitbringen. Denn, naja, hier macht es nur Sinn, im Zehntausender, im Hunderttausender Bereich, idealerweise im Millionenbereich, hier zu investieren dann so einen Trade abzuwarten und dann eben die Gewinne richtig fett einzustreichen. Denn man bekommt ja auch nur eine gewisse Anzahl von Prozent ab an Gewinn. Und wenn wir hier von so mickrigen Beträgen sprechen, da kann man ja wirklich nur von Cent-Beträgen sprechen. Also wie die Firma sich so halten soll, ist äußerst fragwürdig. Ja, da bleibt wieder nur eins über. Die nehmen eure Kohle und machen sich danach aus dem Staub und haben einfach 100% Gewinn. Oh, ihr Gewinn. Ja, äh... Wissen Sie, wie viel äh, können Sie verdienen mit uns? Oder? Ha? So. Ähm, äh, wissen Sie, ja, äh, so viel können Sie verdienen mit uns, mit äh, diesem automatischen System? Oder nein? So. Äh, mit einer, äh, dieses Aktivierung Ihres Handelskontos. Das ist äh, 250 Euro. Und äh, zusätzlich unsere Bonus. Ja, das ist 100 Euro. Äh, können Sie äh, 40-60 äh, Euro pro Tag und mit unserer Hilfe rund 1000 Euro pro Monat verdienen? So, die minimale Summe zu aktivieren, das ist 250. Sie zufälligerweise, wo mein Snickers ist? Wie bitte? Ja, des Knickers. Das ist mir abhanden gekommen am Telefon. Und jetzt sucht ich das noch. Ja, so, äh, erst sie muss, äh, als machen und dann, äh, am nächsten Woche ja, und dann habe ich an dieser Stelle jetzt hier mal einen Schnitt gesetzt, weil jetzt kommt nur noch Gestotter und Gestammel von der Leitung, also die Leitung ist hier wieder vollkommen hinüber. Es ist schon der absolute Wahnsinn, was die einem zumuten. Ich verstehe immer nicht, dass das da klappt mit diesem Betrug, weil letztendlich ist das wirklich alles nur absolut dämlich, irgendwelches Gestotter, Gestammel, man versteht die kaum. Zusätzlich kommen noch die Leitungsschwierigkeiten dazu, dass die Leitungen da alle kaputt und marode sind, die Headsets scheinbar aus Mülleimer gefischt, ich weiß es nicht. Aber es scheint ja trotzdem zu funktionieren. Das ist halt das Dramatische. Teilt daher sehr gerne die Inhalte mit allen Menschen, die ihr kennt, damit niemand doch so einen Blödsinn reinfällt. Es kann tatsächlich passieren, dass Menschen da einzahlen, warum auch immer. Ich meine, es gibt ja nicht nur so eine Hohlbeung, um, die wir hier an der Leitung haben. Es gibt sicherlich auch den ein oder anderen cleveren Betrüger, der ein bisschen fließender Deutsch spricht. Haben wir ja auch schon gehabt ja, auf dem Kanal. Naja, da sind die Chancen und die Gefahren viel, viel höher, dass das funktioniert. Ja. Hallo, Volkmann? Ja. Aha, ich, ich rede mit Ihnen gerade jetzt und wir haben unsere Verlörung, Verbindung verloren. Ach so. Hallo, Ja, Wer ist hier wieder. Also wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt und das ist rausgegangen. Wir haben zwei E-Mail, eine ähm, einfach als Hallo zu sagen und andere E-Mail ähm, mit äh, ein Link für Ihr Account zu aktivieren. Haben Sie bekommen die zwei Briefe? Nein. Noch nicht. Äh. Aber haben Sie Internet momentan? Internet? Ja, ja Sie haben Internet. Hm. Haben Sie wahrscheinlich so ein Messenger wie Viber? Was ist denn das? Äh, also wie WhatsApp, aber es gibt noch andere Messenger äh, über Telefon wie Viber. Wieber, äh, wieber, so eine lila Farbe, so ein Messenger wie Viber.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 also, äh, nirgends Sie keinen Fußball? Nö, für mich laufen da bloß 22 Trottel im Ball hinterher. <lacht> okay, gut. Na, immerhin hat sie mal was verstanden. Ist ja immer schwierig hier mit solchen Leuten an der Leitung. Tja. Aber sie will mir ein Passwort jetzt mit mir am Telefon vereinbaren, damit ich nicht auf irgendwelche anderen Leute reinfalle oder so und ich äh, sie als sie identifizieren kann. Das soll das jetzt hier werden. Also das heißt, wir vereinbaren jetzt hier irgendein Wort, was sie dann das nächste Mal, wenn die Leitung abbricht, nochmal sagt, damit ich dann weiß, dass sie auch sie ist und nicht irgendwer anders. Weil im Internet oder am Telefon muss man ja aufpassen, gibt ja Betrüger, ne? Ähm, ja, besonders seriös wirkt sie jetzt ja, aber auch nicht. Tja, es ist schon ein starkes Ding, was die sich alles einfallen lassen. Diese Masche gab es tatsächlich früher häufiger, dass die irgendwelche Passwörter mit einem am Telefon vereinbaren wollten, damit man nicht nochmal bei der nächsten Firma, die ja auch garantiert bald anruft, nochmal auf den Leim geht oder sagt, Nö, ich habe jetzt hier schon jemanden, damit man da auflegt und da nichts einzahlt. Das ist eigentlich nur der Hintergrund. Damit wollen die sich den dicken Fisch ja festhalten, dass er nicht wegschwimmt und woanders nachher sein Geld versenkt, um dann... Eben nicht noch mal bei ihr was einzuzahlen. Weil, wenn ich schon irgendwo eingezahlt habe, wird ja garantiert dann die Aussage kommen: Ich habe gerade erst eingezahlt, jetzt nicht mehr. Oh, oh ja, und das wollen die damit verhindern. Tja, das ist schon abartig, ne, wie die sich ihr Geld festmachen wollen. Was mögen sie denn? Okay. Um, um, also, welche Stadt in Deutschland mögen sie am liebsten? Oder in Europa? Welche Stadt gefällt ihnen am liebsten? Welche Stadt? Ja, welche Stadt? Ich mag Düsseldorf persönlich, weil ich habe dort gelebt. Und welche Stadt mögen Sie? Aus Deutschland. Ja, aus Deutschland. Das wird unser Passwort, damit wir uns wieder erkennen. Damit, wenn ich anrufe, ich sage dann Herr ja, Wurstwasser, welches Passwort haben wir? So ein Sicherheitswort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 Und äh, schauen Sie mal bitte in Ruhe, äh, wo haben Sie äh, Ihre E-Mail-Adresse? Ähm, auf Ihrem Handy oder auf Computer? Auf dem Computer. Auf dem Computer. Und jetzt, wenn Sie da drauf äh, ähm, drücken, so, so auf diese runde Pfeil. Äh,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 Okay, danke, Frau Eka. Ja. Wolfgang? Ja. Hallo? Ja. Ich bin Chelsea Becker. Ich wünsche Sie, beste besten Nach- und Weihnachtsgrüße. Mhm. Hm? So. Guten Abend. Mhm. Danke. Ich hab euch verarscht. Äh, was haben Sie gesagt? Ich habe euch verarscht. Mhm. Äh, haben Sie E-Mail bekommen? Nee. Okay. Ähm, Grüße. Frau. Äh, Dann, schönen Abend. Wo sind die Andere? »Oh, oh, oh. Also die war ja wirklich total verwirrt. Tja, also die wollte erstmal noch weitermachen. Wahrscheinlich hat sie in ihrem Oberstübchen ein bisschen gerattert. Was das wohl bedeutet, ich hab euch nur verarscht. Ja, bis es ihr dann irgendwie von den Schuppen, äh, wie Schuppen von den Augen gefallen ist. Da wollte sie ja dann ganz schnell auf einmal dann doch das Gespräch beenden. Ich find's immer wieder absolut wahnsinnig was die da alles für Sachen auffahren. Ich meine, hört euch mal da im Hintergrund den Krach an. Ich meine, die Mikrofone, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Es ist ja quasi direkt von der Müllkippe aufgesammelt, aber der Krach da im Hintergrund zeigt ja wirklich, dass sie da zu Dutzenden sitzen. Also wie 50 Leute hört sich Minimum an, wenn es nicht sogar noch mehr sind. Die telefonieren ja nicht nur nach Deutschland, um uns hier zu bescheißen. Österreich und Schweiz ist natürlich auch dabei, aber die sind in ganz Europa eigentlich fast weltweit unterwegs. Hauptsächlich ist aber das Ziel Europa. Ja, gibt's auch in den USA, nur da sind die Strafen ein bisschen höher. Da wird nicht ganz so oft betrogen wie hier. Die haben das Problem mit dem, mit der Telefonabzocke ein bisschen besser als wir im Griff. Ja, auch wenn's da trotzdem Betrug gibt, hier bei uns in Europa sind die Statistiken doch sehr, sehr, sehr böse. Denn Europa ist tatsächlich das Hauptangriffsziel von solchen Telefonaten. Das ist schon wahnsinnig traurig was es alles an, an, an Leute gibt, die da anrufen und was es alles für verschiedene Maschen gibt. Ich meine, letztendlich ist es ja beim Finanzbetrug fast immer irgendwie das Gleiche. Aber, tja, es gibt ja auch wirklich wahnsinnig viele Mitarbeiter, die da ganz dieses Spielchen überhaupt mitspielen. Ich finde es immer wieder verwerflich. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die nicht ganz genau wissen, was sie da eigentlich wirklich für einen Job ausüben. Uns zu bescheißen. Ich habe euch noch ein Telefonat mitgebracht. Können wir auch da nochmal rein? Ja. Hallo, guten Tag. Herr mhm. Steiner. Ja, wer ist denn da? Äh, mein Name ist Annette Körner. Ich bin eher persönliche Kontomanagerin von Secret App. So, Sie haben sich äh, vor kurzem auf unserer Plattform für Online-Candle mit Finanzanlagen gemeldet, ja? Aber sie nicht aktivieren ihr Handelkonto. Ja, Also die übliche Masche, ich habe mein Handelskonto nicht aktiviert. Oh, wie schade. Da muss man doch natürlich direkt die Leute nochmal anrufen, um ein bisschen nachzuforschen, wie man da noch doch noch an sein Geld kommt. Ach. Tja, also wie viel Kontomanager und Handelsmanager und äh, keine Ahnung, was für Leute wir hier schon hatten, die unser Konto aktivieren wollen. Da kann man schon gar nicht mehr mitzählen. Mittlerweile gehen die Telefonate hier schon in die Tausenderstelle, die ich hier bereits geführt habe auf dem Kanal. Es ist absolut Wahnsinn. Und das Ganze nimmt, das, das hört nicht auf. Es nimmt auch nicht ab. Es bleibt bestenfalls gleich, trotz des neuen Datenschutzgesetzes, was wir ja nun schon eine Weile haben. Es äh, nimmt einfach kein Ende. Es wird eher mehr als weniger. Aha. Hören Sie mich? Mhm. So, äh, sagen Sie mir bitte, welche Schwierigkeiten haben Sie und äh, warum Sie nicht aktivieren Ihr Handelkonto? Ja, ich fand das unseriös. Nochmal bitte? Ich fand es unseriös. Äh, so. Und äh, vielleicht möchten Sie jetzt aktivieren Ihr Handelskonto? Nee. Also ich frage mich, warum die nette Dame fragt, wenn sie die Antwort, die ich ihr gebe, nicht verarbeiten kann. Ich habe ihr doch jetzt hier klipp und klar gesagt, ich fand das unseriös.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 aber sie haben dann gemeldet, so äh, sie haben Interesse, äh, arbeitet zusätzlich mit äh, automatischen Systemen, so mit äh, Aktien, Krypto oder Bitcoin oder was sie mhm. mehr sie wollen, ja? Äh, ja? genau. So und äh, zu starten, sie muss äh, aktivieren, ja, sie brauchen Startkapital äh, für ihr Handelkonto und dann sie starten mit automatischem System und wir geben für Sie fachliche Hilfe, somit einer Finanzberater. Also, ich sollte ja nun meinen äh, Satz äh, gefühlte tausendmal wiederholen. Und Ich habe ihr nun wirklich mehrfach gesagt, dass ich das unseriös fand. Das interessiert die gar nicht. Sie antwortet einfach, ja, aber sie haben sich ja registriert und das Konto muss jetzt noch aktiviert werden oder also, fragt man sich wirklich, was soll denn das werden? So, also, äh, Sie, haben Sie Erfahrung? Warum wollen Sie denn das wissen? Was Noch spielt denn das für eine Rolle? Können Sie ein bisschen lauter? Was spielt denn das für eine Rolle? So, haben Sie Erfahrung mit Akten? Was spielt Akten denn oder das für eine Rolle? Okay, so, Sie können... Äh, äh, arbeitet zusammen mit äh, unseren Finanzberater, ja, wir haben äh, äh, Top-Finanzberater und jetzt wir haben freien Platz in der äh, Gruppe, mit diesen Finanzberater, ja. In der Kabelgruppe. Also, Nochmal bitte. In der Kabelgruppe. Äh, so, äh, das ist kostenlos, ja, so, mhm. äh, Sie nur brauchen Startkapital zu Ihr Handelkonto. aber unsere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 Ja, ich kann ja. Ihnen äh, mhm. alle Informationen und dann wir können kommunizieren per E-Mail oder per WhatsApp. Aha. Was ist besser für Sie? Am besten per Telegraph. Telegraph? Das ist nicht klar. Was? Also man kann sich nur immer wieder in den Kopf fassen und fragen, was wollen die jetzt eigentlich noch von einem? Also ich meine, ich habe doch nur wirklich von Anfang an des Gesprächs gesagt, ich fand das unseriös. Ich meine, die haben angerufen und gefragt, warum ich kein Geld investiert habe. Habe ich ja nur beantwortet, in verschiedenen Varianten, also wie oft braucht sie es denn jetzt noch? Also es ist schon irgendwie absolut fragwürdig. Die rufen an, fragen einen irgendeinen Quatsch und man antwortet und die verstehen es gar nicht. Also wozu stellen die denn jetzt bitte eigentlich ihre Fragen, wenn sie die ja nicht mal verarbeiten können? Hm. Also es ist schon irgendwie komisch. Aber um, umso erschreckender ist es einfach wirklich, dass da Leute wirklich immer noch ihr Geld einzahlen. Ich meine, vielleicht nicht unbedingt bei ihr hier, aber, tja, ich meine, die Stimme, bin ich der Meinung, dass ich die auch schon des Öfteren mal an der Leitung hatte. Also muss die ja auch Erfolg haben. Ich meine, sonst schmeißt man die ja raus, wenn die nichts bringt. Okay, ich schicke alle Informationen per E-Mail. Wir können die ja auch per Hubschrauber schicken oder Brieftaube. Wenn ich kann so. ja mal so einen Brief sparen und da passt ein bisschen mehr drauf oder eine Postende. So, also, Gerald.Steiner, das ist Ihr E-Mail-Adresse, ja? M.D.C.C. von Desk. Das kann sein, ja. Okay. Also, ich sehe, dass Sie haben alle Informationen haben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 so, dann, wenn Sie nicht aktivieren, sie muss die Geldstrafe zahlen. Ich dachte, es ist kostenlos, das Konto. Warum muss man denn dafür Geld bezahlen? So, äh, Sie haben dann gemeldet, ja, Aha. auf unserer Platz. Nee. Ich habe mich auf einer ja. illegalen Werbeseite angemeldet, nicht bei Ihnen. Und dann bin ich einfach ich bei habe Ihnen. Alle des Jahr und ja. äh, wann Sie nicht äh, wann sie machen, wer muss sagen zur Polizei, zur Bank und mhm. zur ja. Suche, Das ist schön, das mach mal. Dann können wir euch gleich einlochen und komplett den ganzen Laden dicht machen, wenn ihr da zur Polizei geht. Das ist gut, macht das mal. Ja, wir zahlen oder wir gehen zur Polizei. Ja, genau, dann geht ihr zur Polizei, das ist schön. Unsere genau. Ich wünsche Ihnen schon da. Alles klar, bis dann, du Betrüger. <lacht> also, es ist schon immer, immer wieder interessant, was die sich Neues einfallen lassen. Also hier bei ihr bin ich mir nicht sicher, ob sie überhaupt verstanden hat, was, was wir gesagt haben, weil letztendlich kam sie ja dann mit diesem komischen Mahnungsding dann doch noch um die Ecke, also weiß ich nicht. Und sie hat ja gesagt, das ist ein kostenloses Konto, kostenlose Berater und ich muss mein Konto aktivieren. Wenn ich es nicht aktiviere, das kostenlose Konto mit 250 Euro, äh, dann muss ich dieses kostenlose Konto mit einer Mahnung bezahlen. Eine Strafgebühr. Und man geht zur Polizei und die wollen meine Daten melden. Na ja, dann macht man. Also es ist schon irgendwie absolut wahnsinnig. Wie verzweifelt kann man denn eigentlich sein? Das ist ja hier tatsächlich, vielleicht ist das wirklich so, dass die Tante überhaupt nichts verkauft, weil, naja, sie versteht ja nicht, was man sagt. Und vielleicht ist das ihre persönliche Note oder persönliche Masche, um dann doch noch irgendwie an Geld zu kommen. Ein verzweifelter Versuch, den eigenen Job zu retten? Ich weiß es nicht. Irgendwie so in der Art muss es ja sein, denn was soll das sonst bitteschön für einen Sinn ergeben? Absolut unterirdisch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, zeigt es mir gerne mal mit einem Daumen nach oben. Äh, wer mag, es gibt auch Kanalmitgliedschaften auf dem Kanal hier. Direkt unter dem ähm, Video gibt es den Button Mitglied werden. Da kann man, wenn man möchte, einen kleinen monatlichen Beitrag zur Unterstützung vom Projekt Callcenter-Abzug da lassen. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl an weiteren Videos. Schaut doch da gerne mal vorbei. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.